Yeah, man, geile Beilkloe. Also, yo, was geht ab, Mann? Ich bin's, Kane Eric aus Bremen Nord und wisst ihr was? Ich habe jetzt hier was anzukünden. Hey Leute, Memphis ist hier vom Spalding Breakboard Team und ähm, ja, was habe ich denn nochmal geschafft? Ich weiß es nicht mehr. Und zwar bin ich drin. Natürlich bin ich drin. Ah, genau. Ein Weltrekord. und ich bin drin. Ich verrate euch jetzt auch, wo ich drin bin. Und zwar im Buch der, der deutschen, deutschen Weltrekorde. Weltrekorde. Natürlich bin ich drin. Natürlich sind wir drin. Im Buch der deutschen Weltrekorde. Weltrekorde made in Germany. So sieht's aus. Jetzt im Handel. Yeah. Kraut euch den Schiff. Boah, wo kommen die in den Bauchkloss über? Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Du bist die Natürlich Der